Hallo, ich habe heute mal wieder ein Food Diary für euch. Ich habe letzte Woche von Montag bis Freitag einfach mal gefilmt, was ich so esse und ähm, dachte mir, warum zeige ich euch das nicht, weil, also ich habe es natürlich gefilmt, um es euch zu zeigen, ganz klar, sonst hätte ich es nicht gefilmt, ähm, aber ich gucke auch selbst Food Diaries sehr, sehr gerne und mir haben viele geschrieben, dass sie das auch sehr gerne gucken, deswegen, ähm, ja, dachte ich mir, nehme ich das doch mal auf. Viel Spaß! Es ist Montagmorgen, halb elf. Ihr wisst ja inzwischen, dass ich aktuell nicht so viel zu tun habe. Deswegen kann ich es mir leisten, um halb elf zu frühstücken ähm, und mir dafür auch ganz viel Zeit zu nehmen und euch dann auch noch zu zeigen, wie ich das denn zubereite. Und genau, also Montagmorgen, halb elf. Wir beginnen heute mit einem Joghurt. Ich nehme so eine Schüssel, die finde ich schön, und äh, quetsche da erstmal eine Banane rein. So, und dann nehme ich äh, Joghurt dazu, der ist jetzt von Rewe Bio und Haferflocken. Dann sieht das nicht schön aus, aber äh, lecker. Die Banane ist natürlich fürs Süßen zuständig und ähm, ich mag diese Masse irgendwie sehr gerne an sich. Und dann habe ich noch ein paar Nüsse, so eine Handvoll irgendwie. Und ähm, ein bisschen Schokolade brauche ich auch. Das ist jetzt von Mosarot, die gibt es auf jeden Fall im Aldi Süd, ich glaube sogar auch im Aldi Nord. Die 70% Zartbitterschokolade, die finde ich am besten. Und das hacke ich so ein bisschen. So, und dann kommt das auch mit in die Schüssel. Und jetzt gebe ich noch ein paar Chiasamen darüber. Und ich habe hier so äh, Schokomüsli. Das finde ich eigentlich ganz geil. Und das mache ich einfach wirklich nur so einen Hauch, einfach als Crunch darüber und dann zu guter Letzt eine Birne und äh, so sieht das dann aus, guten Appetit ne? Es ist jetzt 20 vor 3 und ich habe Hunger <lacht> und äh, ich hab, war immer noch nicht einkaufen, das ist dementsprechend nicht unbedingt so eine große Auswahl hier. Hm. Ja, okay, egal. Also was noch hier ist, ist so ein komisches Brötchen, das man sich so in den Toaster stecken kann. Das mache ich jetzt mal. Und dann habe ich im Kühlschrank noch eine halbe Tomate gefunden. <lacht> da habe ich gestern die erste Hälfte von mir gegessen. Und ich habe im Kühlschrank Gouda gefunden. Und ähm, das wird jetzt mein Mittagssnack, bevor ich gleich einkaufen gehe. Und dann habe ich endlich was Gescheites da. Übrigens, Tomaten sind mein, eines meiner Grundnahrungsmittel. Also, ich esse jeden Tag Tomaten. Und wir haben auch hier auf dem Balkon jetzt welche angebaut. Und hier sind jetzt auch die ersten, die rot sind. Die sind halt mini klein. Da ist noch eine grüne und noch eine rote. Und hier sind andere. Hier ist eine andere Sorte. Da ist eine etwas größere dran, aber die braucht noch. Und ja, ich weiß nicht genau, was ich. Also woran das liegt, dass ich Tomaten so gerne und so viel esse, das ist schon, glaube ich, nicht ganz normal. Aber schmeckt mir einfach. Und da einfach ein bisschen Salz drauf. Oh, jetzt esse ich noch ein Ferrero-Küsschen. Das mag ich nämlich sehr gern. Es ist 4 Uhr. Ich war einkaufen und habe Äpfel gekauft. Mmh. Lisa hat mir gerade, ohne dass ich es wollte, ein Eis gebracht. Das muss ich jetzt aufessen. Ähm, wie findest du es? Das hat 360 Kalorien im ganzen Becher. Und der ganze Becher hat 473 Milliliter. Und da ist viel Protein drin, nämlich... Hm, so viel finde ich das jetzt aber nicht. 3,9 Gramm. Und hier steht High Protein drauf. Darf man das nicht schon rausschreiben? Das riecht gut. 3,9 auf 100. Das ist Chocolate Chip Cookie Dough. Und da ist nicht mehr so viel drin, aber zum probieren. Die Konsistenz wirklich von Teig, ne? Weiß ich gar nicht. Nicht, dass ich Bauchschmerzen krieg. Good morning. Es ist kurz nach neun und mein Frühstück heute sieht so aus. Das ist einmal so ein Brot, kennt ihr diese Vollkornbatzen? Von... Ähm Aldi gibt sie inzwischen aber auch von Rewe. Die sind halt so super dick und mit ganz viel Körnern. Davon eine Scheibe mit Gouda und dann noch so eine halbe übrig gebliebene Vollkornbrotscheibe mit Frischkäse. Zwei von unseren eigenen Tomaten und eine große Tomate vom Aldi. Und ähm, die Tomaten von uns auf dem Balkon probiere ich jetzt mal mit euch zusammen. Die kleinste. Mmh. Krass. Oh, geil. Richtig lecker. Es ist jetzt 12 Uhr und wir haben heute einen Pflegehund bei uns. Der isst. Deswegen essen wir jetzt auch was. Und außerdem auch, weil wir Hunger haben. Und ähm, ich probiere jetzt mal aus mir so eine Smoothie Bowl mit Spinat zu machen. Das habe ich vorher noch nie gemacht. Also hier sind jetzt äh, Bananen, Äpfel und da ist so gefrorener Blattspinat. Ich weiß, dass viele da frische nehmen. Mal gucken, wie das jetzt funktioniert. Jetzt mache ich da noch ein bisschen Haferdrink drauf. Ich habe das Glas schön voll gefüllt. Und probiere das jetzt mal. Das schmeckt wirklich gut. Ganz schön frisch. So, ich habe das jetzt nochmal auf den Teller gegeben und ein paar Müsli-Flocken dazu, weil ich auch noch, ich will irgendwie was löffeln. So, ich habe mir jetzt von diesen Toastbrötchen, die ich euch gestern schon mal gezeigt habe, die dunkle Version diesmal, zwei gemacht und zwar immer auf die eine Hälfte Kräuterquark, Zucchini, Paprika, Tomaten, Zwiebeln, Feta. Und die andere Hälfte klappe ich da so drauf, dann habe ich wie einen Burger und davon zwei Stück und die esse ich jetzt. bevor ich jetzt joggen gehe esse ich ein kleines Knack- oder auch Knäckebrot genannt mit Gouda. Das Knäckebrot heißt übrigens Finn Crisp und äh, ich habe so lange kein Knäckebrot gegessen, aber das schmeckt wirklich sehr gut. Also das sind nur so ganz kleine Scheiben, habt ihr eben gesehen und es ähm, ist sehr lecker, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und jetzt ist es inzwischen schon halb eins und wir frühstücken jetzt noch mal hier richtig. Ich werde dieses Brötchen essen und eher eine Kombination aus diesen ganzen Sachen und die Tomate. Die ist der wichtigste Punkt. So, es ist jetzt Viertel nach fünf und wir haben ja gerade so ein paar Eier auf den äh, Herd gestellt und schon mal Brot vorbereitet, weil es gibt gleich nämlich strammen Max. Ähm, ich habe so eineinhalb Scheiben wieder dieses Vollkornbrot. Und mit Käse einfach drauf und dazu zwei Eier, zwei Spiegeleier. Guten Appetit! So, und zum Abendessen gibt es jetzt vegetarische Bolognese mit Spaghetti. Ähm, nicht vegan, weil da Parmesan mit drin ist. Jetzt schon. Und gleich auch noch mehr auf dem Teller bei mir auf jeden Fall. Und der Fleischersatz, ähm, den wir jetzt genutzt haben, ist dieses Bio-Tofu gehacktes. Das ist irgendwie das, was am nächsten unserer Meinung nach bis jetzt an äh, Hackfleisch rankommt. Es kommt dann natürlich auch mal so ein bisschen drauf an, wie man es würzt und zubereitet. Also äh, wichtig ist, dass man ein bisschen Brühe mit reinmacht und Zwiebeln, Knoblauch und Tomatenmark. <lacht> Guten! <lacht> Pancakes mit ganz viel obendrauf. Also ich habe jetzt hier mal Joghurt hingestellt und geschnittenes Obst, Nüsse, Schokolade, Himbeeren und natürlich die selbstgemachte Erdbeermarmelade von uns. Das ist übrigens die selbstgemachte Erdbeermarmelade und die ist göttlich. Mm. So, es ist 20 vor 2. Ich habe gerade eine Nektarine gegessen und jetzt esse ich ein mit Avocado und Tomate mm. und Salz natürlich drauf. Das darf nie fehlen und ich habe auch vor oh, bestimmt schon drei Monaten einen Avocado Kern ins Wasser gelassen. Habe ich euch auch so ein bisschen auf Instagram gezeigt und die Wurzel ist schon ultra lang, aber es kommt irgendwie oben jetzt nichts. Also irgendwie fehlt jetzt so der letzte Riss da oben. Ähm, vielleicht hat ja einer einen Tipp von euch. Ich will es nicht verschnellern, ich will nur wissen, ob da noch was kommt, weil da ist schon so ein braunes Teil, wo ich so ein bisschen Angst habe, dass da irgendwie nicht genug Wasser dran gekommen ist oder so und dass das jetzt nicht mehr weiter wächst. Vielleicht hat da ja jemand einen Tipp für mich. Es ist inzwischen 10 nach 8 und ich habe heute wirklich komisch gegessen. Irgendwie seitdem ich nicht mehr diesen festen Tagesablauf habe, ähm, ja, habe ich auch keine festen Mahlzeiten mehr. Irgendwie muss ich das mal wieder ein bisschen üben, weil ich glaube, eigentlich glaube ich, ist es ganz gut, wenn man mehrere kleine Mahlzeiten am Tag isst. Aber irgendwie fühlt sich das halt alles ein bisschen unstrukturiert an. Naja, auf jeden Fall gehen Luisa und ich jetzt, was könnte es Besseres geben? Sushi essen. Es ist Freitag, ungefähr halb zehn ist es bewölkt. Das schmeckt mir gar nicht. Ähm, aber ich habe mir gerade mein Frühstück gemacht und ähm, das ist heute wieder Brot. <lacht> nicht diese Vollkornbatze, die ich das... oder Sonnenblumenbatze heißt die, glaube ich. Oder Sonnenblumenvollkornbatze oder so, die ich das letzte Mal hatte und mega lecker finde. Sondern ein anderes Brot von Rewe, was auch richtig gut ist. Also wirklich ein Tipp von mir. Das sieht so aus von oben. Und das heißt... Dinkelbrot. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr, sehr lecker. Da habe ich mir zwei Brote genommen. Eine Hälfte mit Frischkäse und Tomate, eine Hälfte mit Gouda und Tomate, eine Hälfte mit Avocado und Tomate und eine Hälfte mit der Erdbeermarmelade. Und das sieht sehr schön aus, finde ich. Und äh, das werde ich jetzt essen. Dazu trinke ich, wie immer übrigens, ein Glas Wasser oder auch mehrere Gläser. Also ich fühle das eigentlich jeden Tag öfter mal wieder auf. Und ja, guten Appetit! So, es ist jetzt halb drei und zum Mittagessen mache ich mir jetzt so ein Wrap hier. Das ist einfach dieser ganz einfache Tortilla-Wrap-Teig, den man kaufen kann mit Falafeln. Das ist dieses Falafelpulver, was es im DM zu kaufen gibt. Das muss man einfach mit ein bisschen Wasser aufschütten und dann braten. Ich finde das eigentlich ganz lecker, aber irgendwann wird mir davon mal schlecht und seitdem habe ich da irgendwie so eine geteilte Meinung zu. Und dann kommt einfach noch Gemüse mit rein, Möhren, Tomaten, Paprika, Gurken, Avocado, Zwiebeln. Ja. Das war's, glaube ich. So, ich habe jetzt erstmal ein bisschen von diesem Kräuterquark drauf gemacht und jetzt kommt das Gemüse, Gürklis. Paprika, Tomaten, klar, was auch sonst? Mh. Hm. Zwiebel, Avocado und die drehe ich jetzt mal um. So, jetzt sind die Falafel auch drauf, das klappe ich jetzt zu und dann lege ich es noch mal kurz in die Pfanne, damit es kross wird und hält. Ich war gerade beim Sport und danach habe ich mir so eine Tafel Mosa-Rot-Zartbitterschokolade reingezogen. Und jetzt koche ich. Und zwar gibt es heute bei mir asiatisches Gemüse mit Reis. Ich zeige euch mal, wie ich das mache. ist jetzt auch nicht so ein Standardgericht irgendwie, aber ich hatte heute Bock drauf. Und ich war letztens beim Asiaten und habe das da gegessen und dachte mir, warum nicht mal selber machen? Also los geht's! Danke. Inzwischen ist Samstag und ähm, ja, heute filme ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, fünf Tage reichen erstmal. Wir können auch mal gucken, ob es vielleicht auch spannend wäre, einfach nur so einen Tag oder Eat In A Day zu machen und dann halt ein bisschen ausführlicher die Rezepte mit reinzunehmen. Könnt ihr mir ja mal schreiben, was ihr ge gerne guckt. Ich gucke nämlich beides sehr gerne. Und ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Vielleicht war ja eine Rezeptidee dabei, ähm, wo ihr sagt, oh, die würde ich gerne ein bisschen ausführlicher sehen, dann drehe ich das gerne nochmal. Und ähm, ja, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich wünsche euch noch einen tollen Tag und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss!